Okay, pass auf. Yeah, uh. ich glaub daran. Die Welt wurde gefickt in diesem Leben ziehen Söhne gegen Väter ins Gericht. Komm und nimm dir einen Strick, beende diese Elend Der Deine Schicksals, du brauchst es nicht verstehen Lebe hart am Limit, aber letzten Endes es ist es eh eine Hure Büge die Scheine gerade ewig, außer viel zu tun, wie zu ruhen Und den Plan der Pläne schmieden, gebe vieles, rede, schieße Deshalb sagt die Szene, schief seht ihr diese? Gründe sind der Grund dafür, dass meine Seele zum Ziel will Und mich wie ein blinden Hund hinführt und entführt ins Leben Bin eben so etwas wie ein King, während der Rest der Rap-Szene denkt, dass sie pink wären Mit Autotune, tune hooks und brauchbarem Wertet ihr nicht viel mehr auf, außer den Schmutz also Konkurrieren könnt ihr mit mir hier auf kleinsten Guck, ich hab Talent und mach euch Beine. Und ihr wollt Rapper sein, dann bleibt am Ball Denn ich fliege vielleicht gerade hoch, doch werde immer fallen Durch hinterlistige Bitches, die vergiften, immer wieder trifft dich Dieser Neid, du landest auf Listen, also scheiß mal auf Geschichte Was da los, diese Reime sind wie Schrot Kommt vorbei und wir erteilen euch ein Mike ein rap die Zeilen und die Flows, LBC war unser Lifestyle, den Scheiß sind wir gewohnt. Was geht los? Was da los? Diese Reime sind wie Schrot, kommt vorbei und wir erteilen euch ein Mike ein Rapverbot. Die Einfach Dope, die Zeilen und die Flows, LBC war unser Lifestyle, den Scheiß sind wir gewohnt. Ich wurde in dieser Hut von vielen Blendern getäuscht, denn Loyalität ist und bleibt Mangelware, die Regeln sind neu, ein Freund kann ich nur mich nennen, Familie bleibt verdichtet, wenn ich dir ein Rat gebe muss, dann bleib lieber immer verpixelt. Ja, ich geb Crashkurse in Hut Theologie, damit sich jeder von euch sammelt und durch Frust nicht selbst erschießt Ob aus Wut, ob aus Hass, ich geb Hoffnung und nehm Angst, dass ihr wisst, dass ich ein Krieger hier im Trockenen verschanzt Mittelfinger für die Scheiße, die euch bremst Braucht ihr Hoffnung, guckt nach oben und es das zeigt das für was Dass hier weitergeht, einen Weg, der euch leichter erkennt. lässt Wo, an welcher Stelle ihr eure Zeit noch verschwendet Ich werd ständig von mir selbst überrascht Hier wird ein Lächeln höher gehandelt als älterer Schnaps Geld wird verprasst, aber sinnvoll oder zwischenmenschliches eine hohe Kante haben ist hier sicherlich nichts Ängstliches Auch eines Herrschers eines Schon weißt du, dass der junge Mann im Warengeist geschäft macht Ohne Waren in sein Fenster Also soll aber nicht von Gangster, keine Straße Aber Standard, dass ich weit in meinem Text ab. Check das, bei weitem der Reelsteak Jetzt wird es Zeit halt zu kapieren Dass dieser fucking Bungee da ist, um mit Lines zu regieren Und alle anderen machen erstmal langsam In der Welt, in der ich lebe, ist die Scheiße erst der Anfang Was da los? Diese Reime sind wie Schrot, kommt vorbei und wir erteilen euch am Mic ein Rapverbot Wir regieren, einfach so die Zeilen und die Flows, ABC war unser Lifestyle, den Scheiß sind wir gewohnt Was geht los? was war los? Diese Reime sind wie Schrot, kommt vorbei und wir erteilen euch am Mic ein Rapverbot Wir regieren, einfach so die Zeilen und die Flows, ABC war unser Lifestyle, den Scheiß sind wir gewohnt Der hat so. keine Öffnungszeiten, also Bruder sei immer korrekt, morgen könnt alles vorbei sein, sagt mir was ist Sinn und Zweck, keine Ahnung, doch eins weiß ich, wir sind nicht so wie der Rest, wären wir so wie der Rest, wenn wir doch automatisch. Schlecht. In meiner Gegend ist es finster, wir suchen nur die Lichter, deshalb liegen wir die Sonne, deshalb liegen wir Gewitter, ohne Licht wirst du Dir versichern, ah. Ich schau auf das Ziffernblatt, schnell vergeht die Zeit. Mein Bruder sitzt im Fünfer war, vielleicht kommt er bald frei. Diese Welt ist abgefuckt, jeder macht alles für Likes. Früher hab ich abgepackt. Heute lass mich es lieber sein. Wieder kein MC, der an uns rankommt. Wenn du willst, schick ich dir meinen Standort. Echte Freunde, gibt es nur eine Handvoll. Ihr macht besser, Platz, wenn wir anrollen. Was da los? Diese Reime sind wie Schrot kommt vorbei und wir erteilen euch am Mike, ein Rapverbot Wir regieren einfach so. Die Zeilen und die Flows, LBC war unser Lifestyle, den Scheiß sind wir gewohnt. Was geht uns? Was ist da los? Diese Reime sind wie Schrot. Kommt vorbei und wir teilen euch ein Mic, ein Rapverbot. Wir einfach so. die Zeilen und die Flows. LBC war unser Lifestyle, den Scheiß sind wir gewohnt.